Herzlich Willkommen bei unserem Video Wie bekommt man Besucher von der Webseite in sein CRM herein? Dazu darf ich den Sebastian Zrohaska begrüßen. Hallo Sebastian. Hallo Bernd. Sebastian, magst du dich kurz vorstellen und deine Firma? Gerne. Also ich bin Inhaber und Geschäftsführer einer Online-Marketing-Agentur, die heißt Ithelps. Wir haben uns auf die Themen Google Optimierung, Google AdWords das sind die marketingkanäle und dann eben auf die webentwicklung und webshop entwicklung spezialisiert also wir bauen die oder verbessern auch webseiten und webshops derzeit sind wir 26 experten also fix angestellte personen die in ganz österreich sitzen aber primär in wien und tirol und unser großes ziel ist eine internationale agentur zu werden und denn wir, wir können derzeit in neun sprachen beraten Neun sprachen selbst ja schon ist auch, auch nicht über Wer sind eure typischen Kunden? Kann man das irgendwie eingrenzen? Ja, im Marketing sagen wir, wir brauchen, also ist das Budget eigentlich geregelt und dadurch äh, erkennt man die Kunden. Wir sagen, wir brauchen ab 1000 Euro als mindestens Budget pro Monat, damit wir arbeiten können. Ähm, das ist im Ads genauso wie im SEO, es verteilt sich nur anders und so. Ähm, in der Webentwicklung, im Website und Webshop äh, ist es, äh, beginnt es eben bei 4.000 bis 5.000 Euro so in dieser Liga, ähm, weil wir einfach hochqualitativ arbeiten wollen. Das braucht einen gewissen Aufwand. Wir versuchen, das immer runterzuschrauben, was geht, aber Qualität und das viele Dinge sieht man nicht und so. Aber ja, wie es halt so ist, gell? wir wollen nicht ja. teuer sein, aber wir wollen Qualität liefern. Und ja. Also ihr seid, wenn ich das richtig interpretiere, tatsächlich nicht so für die ganz neuen Startups, die frisch am Start ja. sind, sondern eher tendenziell so für etablierte, ein wenig etablierte Unternehmen, gell? die ja. auch wissen, dass das so viel was kostet, wenn man äh, Werbung im Internet machen möchte. Gell? Ja, ja. ja. Ähm, du hast dir schon das, Stichwort, das erste Stichwort gegeben für unser Gespräch heute. Ähm, ihr seid ja auch Spezialisten, insbesondere dafür, wie man jetzt Besucher auf die eigene Webseite bekommt. Magst du mal ganz kurz erzählen, was da so die, die, die im B2B-Bereich die allerwirksamsten Strategien sind? Also die kurzfristigste und effektivste, die ich kenne im Internet, ist Google Ads Werbung zu schalten. Ja. Weil ich kriege sofort ein Feedback, ich bin morgen online, ich kann übermorgen abschalten, ich kann es genau tracken, was passiert äh, und kann die Effekte, also ich kenne wenige Marketingmaßnahmen, die so messbar sind. Ja. Ähm, genau. Und dann ist alles, was sozusagen im Bereich so Performance Marketing, natürlich Social Media Ads und solche Dinge, hat man einen ähnlichen Effekt. Da funktioniert es ein bisschen anders. Da gibt es natürlich so träge Sachen wie Suchmaschinenoptimierung. Ähm, das ist super cool, wenn ich in einem Jahr viel Mehrwert haben will. Aber das ist halt erst in einem Jahr oder in zwei Jahren oder so. Und ich muss aber heute schon Arbeit oder Geld investieren. Dafür. Ja, also, aber das sind sehr effektive Kanäle. Wir haben jetzt ca. 200 Projekte parallel laufen und äh, wir haben sicher über 500 im Zugriff, wo wir die Daten sehen. Mhm. Und was auffallt ist, ist einfach, dass es gibt zwei Mächte. Das ist Google und Social Media als ja. Traffic-Quelle. Das ist das häufigste. Ja, ja, ja. Von dem von dem also ich bin auch ein großer SEO-Freund, weiß aber auch gleichzeitig, dass es das halt sehr langfristig ist. Ja. Nee. Und da eben auch, dass ich, ich glaube, man muss beide Strategien mehr oder weniger parallel starten einmal, ja, wenn man beginnt. Das wäre gut, wenn man es sich leisten kann. Also perfekte perfektes Ads testen. Hm. Wenn ich im Ads coole Conversion kriege, brauche ich mir sofort das Ranking in der Google-Optimierung auf ja. und schalte Ads weg und ja. brauche das nicht mehr. Das ja. wäre perfekt, wenn ja, ja, man ja. sich beides leisten kann. Ah, ah, ah. Ja, wir reden ja heute speziell über Pipedrive und dementsprechend sind mhm. wir auch im B2B-Bereich unterwegs. Ja, da darf man tendenziell schon eher sagen, dass meistens Firmen sind, die, die ein, wenig, ein wenig finanzielle Power dahinter haben. Ja, klar. Ja, klar. Ähm, das wissen jetzt aber die meisten schon, dass man Werbung machen muss und das wissen die meisten auch Google AdWords und Social Media und, und, und, und SEO. Das, was uns heute speziell interessiert ist, man bekommt die Besucher auf die Webseite, aber wie bekommt man die Daten von den Besuchern, nämlich automatisch dann möglicherweise nach den Pipeline hinein. Mhm. Was sind denn da so deine, deine Quick Wins? Also ich glaube vor allem im B2B Bereich, aber eigentlich in jedem Bereich, ähm, es dem User so einfach wie möglich zu machen und ich würde es nicht immer künstlich irgendwie versuchen zu verkomplizieren. Der muss sich zum Newsletter anmelden und dann muss er einen Brief mir schreiben und erst dann rufe ich ihm das erste Mal an, weil ich weiß nicht was. Und es beginnt schon einmal Kontaktformulare zu integrieren und die so kurz wie möglich zu haben. Wir haben das immer wieder, weil ein Kunde statt zwei Felder ist auf zehn verpflichtende Felder aufgeblasen. Wir haben von, ich weiß jetzt nicht mehr, 15 Conversion pro Monat, B2B, 15 Conversion ist auf eine runtergerattert. Ja. Ja, also so wenig Felder wie möglich, so schnell wie möglich jede Art von Kontakt anbieten. Ja. Es darf auch die auch klassische schon. Mail sein. Also, das kann man ja auch genauso cool in Pipedrive integrieren, aber da bist du mehr Profi. Ähm, aber so wenig Felder und jede Art des Kontaktes sollte man ihm ermöglichen und so gut sichtbar wie möglich. Der darf keine Sekunde Kontaktdaten suchen. Nie. Das, ja. das, ist, das ist genau das, was ich auch sage. Ich sage so, also jede denkbare Kontaktmöglichkeit. Also manche telefonieren lieber, manche schreiben lieber E-Mail, manche ja. benutzen gerne den Chat. Manche schreiben gerne in ein Webformular rein und ja. ich sage für mich als, als, als, als Anbieter, ich möchte meinem Kunden nicht vorschreiben, welchen Kanal er ähm, mhm. benutzen muss. Wichtig ist mir natürlich, dass alle Kanäle dann im Pipeline landen. das ist logisch. Ja klar. Aber das können wir. Was sagst du, was sind deine Erfahrungen mit Chats und Chatbots? Also der Chats sind, wenn sie gut eingesetzt sind, ein wahnsinnig tolles Werkzeug. Also das betrifft jetzt die Chats, die Chatbots, sage ich auch gleich was dazu, aber Chats, wenn man da schnell reagiert ähm, und schnell bedeutet innerhalb von zwischen 10 Sekunden und 60 Sekunden, maximal 90 Sekunden, dann wird schon zart, aber Chats heißt Realtime. Ähm, und, aber, wenn man das beherrscht und man kann einen Chat so konfigurieren, dass man sagt, ich bin noch jetzt nicht erreichbar, das heißt, es ist ja nicht immer so, sondern ich weiß nicht, drei Stunden sitze ich jetzt da, habe mein Beitrag offen, kriege die Benachrichtigung, neuer Chat, Income, bitte schreiben. Und es ist als Service wahnsinnig mächtig. Ich habe ja. seine Daten strukturiert fertig auch. Ja. Ich habe ja also seine E-Adresse, was auch immer ich dann abfrage oder konfiguriere. Ein Chat ist ein wahnsinniger Hebel für B2B, B2C, ganz egal. Was sind, dein, was sind deine Erfahrungen? Ähm, wie viel Prozent der Leute schreiben aktiv im Chat dich an? Kann man das ungefähr sagen? Na, weil sehr viel auf B2C, B2B und solche mhm. Themen kommen, mhm. ähm, muss man echt sagen. Und Aber mh, ähm, es, es kommt... Und auch auf Mobile versus Desktop-User. Mhm. Also, wir haben ja auch so Tests, wo wir WhatsApp integrieren als mhm. Chat-Option und so ja. oder solche Spielereien. Das kenne ich gar ja nicht, ja. Und ähm, man glaubt nicht, äh, B2B, Rechtsanwalt, 90% der Anfragen über WhatsApp. Mhm. Okay. Also, irgendwie ja. total org, mhm. aber wir haben WhatsApp integriert, als Agentur geht gar nicht. Mhm. Weil WhatsApp sehr mobil orientiert ist und nicht so Desktop-App und solche Dinge. Mhm. Ähm, aber also, die, wir dürfen bei unseren Kunden mitlesen, also das ist auch vereinbart, dass wir da mitlesen dürfen in der Anfangszeit. Ja. Und es sind immer so äh, verkaufsfördernde Fragen und so. Aha, aha. Weiß ich nicht, was bei uns könnte die Frage sein, ähm, ich habe irgendwie in drei Tagen würde ich dringend eine SEO-Analyse oder so brauchen, oder es wird schneller Sätze, ist schnell verfügbar. Aha, aha, aha. Jemand, der eben, und ich gehöre auch zur Kategorie, ich rufe nicht mehr so gern an, aha. ich schreibe lieber. Hm. Ähm, und wenn es dann Chat gibt und ich kann die Agentur fragen und der antwortet mir in innerhalb von 15 ja. Sekunden, ist gekauft. Ja, also ja. ist beauftragt. Ja, ja, das ist ja. schon ganz witzig. Ja, ja stimmt. Nein, das, die Erfahrung habe ich auch jetzt, egal über welchen Kanal, es ist sehr oft der erste, der halt ein passables Angebot oder eine passable Antwort schickt, ähm, der da vorne dran ist. Das ist einfach dieses, dieses Zeichen des, des kundenorientiertseins. Ja, man, traut, man traut jetzt einer größeren Agentur oder einer, man traut einer Agentur zu, dass sie gut arbeitet, wenn sie auch in der Lage ist, Kundenanfragen schnell und gut zu beantworten. Da ja. ist egal, über welchen. Der Chat ist halt eine von vielen Möglichkeiten. Ja. Es geht auch sehr, wirklich sehr gut. Das ist für mich ein riesiger Quick-Win, egal wie groß das Unternehmen ist, in dem ich mich befinde. Wenn man Ansprechpersonen. Auch mit Foto optisch mhm. klassifiziert und darstellt. Ja, also gibt's. du kannst den Bernd anrufen, der mhm. ist für unsere Fragen für Pipecraft da. Von 9 mhm. bis 18 Uhr kannst du ihn mhm. hier erreichen. Mhm. Mega. Erst es ist dieses unbekannte Website und man weiß ja. nicht und ja. Ding, und dann komme ich in ein Sekretariat, die überhaupt nicht wissen, was Pipecraft heißt und ja, so. Ja, ja, ja, ja. Okay. Und da ist zum Beispiel der Chat auch gut, weil da ist die Fotos dabei. Hast ja. du Erfahrungen mit, mit die Leute aktiv ansprechen, wenn sie auf die Seite kommen über den Chat? Nein, nicht. Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Und das ist, ich habe das immer verglichen mit, mit, mit dem Team damals, mit dem ich gearbeitet ja. habe. Das ist wie wenn du ein Geschäft hast, einen Laden und da kommen ja. die Leute rein und sagen, sie schauen sich nur mal um und schauen ja. links und rechts und ein guter Verkäufer spricht den Kunden dann schon auch an. Und zwar nicht nur mit kann ich ihnen helfen? Ja. Weil das kann der Chatbot genauso, sondern mit irgendwas ein bisschen Persönlicheren. Ja, ja, total interessant. Im ersten Moment kommen die Leute manchmal ein wenig ertappt mhm. vor, aber im zweiten Moment schätzt man auch so diese Kundenorientierte, dieses das gleiche System. Es also ist mir großer Freund davon, die Leute, die jetzt eh auf deiner Seite sind, bevor man sie wieder rauslässt, einfach einmal dadurch, dadurch einmal, ja. einfach einmal anzusprechen. Also Im ja. Schnitt von fünf Leuten antwortet einer irgendwas. Also nicht besonders ja. viel, aber es ist trotzdem. Ja. Von fünf Leuten einer, der sonst nicht geantwortet hätte. Ich glaube, was halt ein Grundfazit auch oder ein Grundlearning sein kann, ist, Einfach ausprobieren ja, für genau. seine Branche, für seine Kunden und dem eine Chance geben, eine Zeit lang beobachten und dann entscheiden, macht man es weiter oder nicht. Genau. Weil das eine, was bei Kunde A, der genau gleich ist wie Kunde B, kann da super gehen und bei dem nicht. Ja, ganz das genau so ist nicht. es. Ich höre sehr oft von unseren Kunden, die sagen: Nein, wir wollen das nicht, wir können es nicht, nicht handeln. Das ist nee. etwas, gerade bei diesem Ansprechen, manchmal hat man mal eine Stunde Zeit und dann sitzt man im Büro und dann kriegt man eine Nachricht, dass da jemand auf der Seite ist und den spricht man dann halt mal an, wenn man Zeit hat. Ja, ja, genau. Wenn man keine Zeit hat, spricht man halt nicht an. Also, ja, klar. Oh, na, das, total, ist das ja. fehlenden Ressourcen, aber genauso zum Ausprobieren sehe ich das genauso. Genau. Ich habe da auch eine gute Lösung dafür, die kostenlose. Die ja. <lacht> ja, genau. das ist nicht Pipe Drive, nicht Pipe Pipe hat ja, leider kann. den den Live-Chat, diesen aktiven Live-Chat, ja, den Chatbot. Ich wolltest kenne einen, einen Online-Shop-Betreiber in der Schweiz, ähm, ja. der, ähm, der supportet da die Menschen auch durch den Ding-Prozess, also durch den Kaufprozess und so, ja. das Webshops und so, ja. ähm, weil die sind da durchschnittlich sehr lange oben, das ist ein älteres Publikum, ja. die wissen das zu schätzen. Der macht das auch ähm, aktiv, also proaktiv, ja. und hilft die beim Checkout. Naja. Ja. Ja. Auch da wieder echte Menschen. Ja, ey. Ja. ganz, ganz wichtig. Ja, ja, ja. Du, du wolltest noch was zum Thema Chatbot sagen, weil wir gerade von echten Menschen sprechen. Ja, Chatbot ist, äh, ich rede auch mit großen Agenturen, die das empfehlen, bei, weiß ich nicht, auch großen Telekommunikationsanbietern ausprobieren und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die immer mehr Chance, also immer besser werden. Mhm. Ich glaube, wir sind heute nur noch nicht so. Also irgendwie, ich, ich, ich, wenn ich zehn Leute frage, wie stehst du jetzt privat zum Chatbot, mhm. sagen vielleicht neuneinhalb, die gehen mir eigentlich am Nerv, weil das sind ja. nur bessere Support-Seiten und schlagen mir was vor und verstehen eh nicht, was ich mag. Ja. Und dann kommt halt die kontaktuelle so Support am Ende des Tages raus. Ja, ja, ja. Die können wir intelligent werden, aber die müssen ja auch erst lernen, Das ist ja meist eine KI dahinter. Aber ich glaube, das ist immer noch ein bisschen zu früh. Aber ja, ja. Also ich habe auch die Erfahrung, dass der Chatbot per se, wenn man jetzt auch schön und lustig macht und so, und, und über auf allen Seiten auch einbaut mit dem gleichen Storybook, dass das naja, nicht so dramatisch viel bringt. Das, was wir schon auch sehen, ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf deiner Preisseite jetzt einen eigenen Chatbot mit spezifischen Fragen dazu machst, dann ja. bringt schon wieder mehr. Also, das kannst du mit Pipe, mit, mit den Playbooks ganz gut machen. Ja, okay. Sehr gut. Ja. Du, was sagst du, wie also Webformulare hast du noch gemeint, sind doch ein. Logischerweise ein gutes Mittel. Macht es da einen großen Unterschied, ob das Formular jetzt auf der linken Seite oder rechten Seite oder oben eingebaut ist? Oder mhm. um, also dieses typische, was man so von Conversion testen ja. irgendwie ist, der Button rot oder grün, genau. ähm, das ist, kommt eigentlich fast nicht so richtig vor. Also mhm. es ist eher so Themen wie, brauche ich zehn Kontaktfelder oder was ist, wenn ich nur eine Telefonnummer als Optin zulasse. Wie gut ist die lead das muss ja. man auch sagen, es kann ja auch schlechter werden, dann muss man das auch wieder anreichern ja. und absichtlich Hürden einbauen. Ja. Ähm, und aber es gibt einfach solche Grundregeln, einfach die beachtet werden sollen, Also ja. Kontaktformulare ganz weit oben im above Default-Bereich, also eine Website, wo man sich nicht, sich nicht bewegt dass dort auf jeden Fall schon eine Kontaktmöglichkeit gibt oder ein mhm. Kontaktformular gleich, ganz am Anfang eingebaut ist. Mhm. Auch wenn der dann weiter runter scrollt, aber der weiß sofort, da oben ist das Kontaktding. Mhm. Zwei Felder haben wir lange auf unserer Startseite auch gehabt. Mhm. Name, Telefonnummer, jetzt Rückruf anfordern. Mhm. Einfacher geht es nicht mehr. Ja. Also es ist eher sowas auszuprobieren. Ja. Ja. Wie ist das mit dem Terminbuchen? Weißt du, das sieht man sehr oft bei Startups. Da kann der mhm. Pipeline auch seinen Terminbuchungslink erstellen und das mhm. gibt man. Buchen sich da fremde Leute einfach rein in Terminkalender? Also ich bin auch hier der Freund. Ja, also ich bin da ich verwende das nur. also Das ist 99% meiner Termine, ich glaube mittlerweile so zustande. Aber auch auf der Webseite, nicht bei persönlichen ein anderes Thema. Also die Frage ist, hast du denn nur eine Ansprechperson oder wie machst du die Rotierung, wer den Termin und die Kalender da kenne ich jetzt noch wenige Lösungen, die gut funktionieren, weiß ja. nicht, dass es nicht gibt, aber ja. wenn ich mehr als eine Person habe, die das beantwortet, weiß ich es nicht und das ja. ist bei uns leider der Fall, ja. dann sind es eben drei, die das äh, Neuanfragegeschäft ja. ja. machen, ähm, hätte ich eine Person, würde ich sofort hineintun. Ja. aber immer als Alternative, Du kannst dir, und das schreibe ich auch in jeder Mail eigentlich, äh, du kannst dir hier gleich einen Termin aussuchen oder schick mir zwei Terminvorschläge ja, zu. Ja, das genau. möchte ich möchte dich nicht zwingen dazu, weil das Feedback war schon, es muss schon wieder so ein Kalenderlink ausfüllen. So, jetzt aber wenn ich den Satz dazu schreibe, zwei Terminvorschläge senden, dann passen die nicht, dann schicke ja. ich es und so weiter, ist das mühsamere, deswegen entscheiden ja. sie sich freudig für den Kalenderlink. Ja. Und wenn ich auch weiß, ich rede mit dem Sebastian und so weiter, dann ist das schon wahnsinnig fördernd. Ja, also ja, ja. sofort, wie beim Arzt wo ich mich einbuchen kann ja. das ist schon super Da ja. Ja, tickst da ganz genau gleich wie ich, ich sage auch der Höflichkeit mhm. halber schicke ich auch, ich mache das aktiv auch ich schicke zwei Terminvorschläge mhm. und schreibe dazu wenn einer von denen nicht passt, hier wäre mein Kalender hier können sie sich ja, einen Termin aussuchen genau. ich ganz mhm. genau gleich wie so ähm, das wie, wie man aus diesem, diesem Thema herauskommt man hat drei Leute, die sich um Termine äh, um die ersten Fragen kümmern mhm. ähm, manche unserer Kunden binden dann auch einen, einen vierten User sozusagen im Pipedrive ja, okay. ein und haben da hier einen Kalender drinnen und irgendwer wird okay. schon frei haben, das ja, heißt, ja, ja. <lacht> wenn die 300 sind, dann kommt ja. noch irgendwer anders dahin. Ja, geht auch, Aber also auch ausprobieren, wir ja. sehr gut und genau. umsetzbar ist, ja, total ja. gut. Ja. Ja. Ähm, ich fasse einmal an der Stelle kurz zusammen, das, was ich jetzt hier heraushöre, ist, man soll in Wirklichkeit einfach mal alles ausprobieren, was einem so ja. einfällt und auf der anderen Seite den Kunden halt nicht und nicht und nicht einschränken, den Kunden halt sämtliche ja. Kanäle bieten, ja. Absolut. Also ich habe eine Website, da habe ich, glaube ich, Kontaktformulare dreisprachig, hm. dann vier verschiedene Konfiguratoren, hm. wo sie sich die Leute was zusammenrechnen können und wenn sie Lust haben, kann sie kontaktiert werden, hm. also so typische Preisrechner. Ja. Und wenn du jetzt noch den Namen eingibst, kannst, also du kriegst das Ergebnis, ja. aber wenn du den Namen eingibst, wirst du auch mit diesen Daten angerufen. Mhm. Mhm. Da spielen wir über die Kontaktformulare über Zapier Service in, mhm. nach Pipedrive oder Pipedrive Direct, schauen wir immer drauf an mhm. und der hat den Deal. Und weiß nur, von welches was auf der Webseite ausgewählt hat, und hat das was alle Informationen zusammen und kann da wahnsinnig effizient. Ähm, also, die, die Leute, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wollen aber ja aus Pipedrive gar nicht mehr raus. Also, die wollen ja nichts mehr anders mehr sehen. Die wollen ja alles da drin haben, yeah, yeah. Ähm, weil es natürlich OneSpot Spot ist und, ähm, und das geht mega gut. Also, kann man mir vorstellen, ja. Und das ist auch eine deutlich sympathischere Art und Weise, als jetzt dieses, da gibt so Seiten, da lasst du dir was berechnen, aber du erfährst das Ergebnis, dieser Berechnung nur, wenn es eine E-Mail-Adresse gibt also Ich finde das Kann nahe ich. an der... Seriösität bei sehr vielen. Ja, das ist, also, diese, das, ich weiß nicht, das kommt so ein bisschen aus dieser, dieser Sales Funnel und, und, und Sales Funnel per se sind ja nicht schlecht. Also, sprich, ja. man überlegt sich, okay, da geht der Newsletter und dann macht er das und ja. whatever. Aber man vergisst so sehr und so schnell, dass die Leute auch direkt Kontakt haben wollen. Ja. Also, und oder eben einen Konfigurator free, weil das ist jetzt ein SEO-Thema. Aber mhm. wir haben jetzt, wir entwickeln. Äh, Gratis Tools für unsere Website. Also ja. darf jeder gratis verwenden. Ja. Was wollen wir damit? Ich will, dass die Leute täglich auf meine Website kommen und ein gratis Tool verwenden, ja. weil das Tool so gut ist. Ja. Er wird sich schon melden, wenn er, also was ist besser, also wenn jemand jeden Tag auf seine Website geht. Da gibt es nichts. Da ist mir seine Kontaktzeile im Newsletter nicht so wichtig wie diesen Effekt. Voll und wenn mein nichts. Newsletter oder so oder mein Opt-in wertvoll genug ist, dann wird er sich dazu eh auch anmelden. Aber dieses Gezwungene und so, also es hat sicher seine Berechtigung, ich wette, es funktioniert auch manchmal gut, aber ich mag, ja, ich möchte auswählen können und ähm, wie ich möchte ich kontaktieren in welche Channels in welche Sales-Prozesse möchte ich integriert werden oder dieses, du kriegst nur ein Angebot, wenn du mir die E-Mail-Adresse da lässt. Ja, ja, ja, das also, habe ich verlassen dreimal, weil ich nicht das mache, im Prinzip. Ja. Ich habe vor zehn Jahren einmal ein Seminar gemacht, das hat sich genannt Kaufen lassen. Ja, okay. Und der ist davon ausgegangen, und das sagen auch die Statistiken, dass der, der Käufer, bevor er bei dir jetzt einmal zum ersten Mal anruft, bevor er zum Hörer mhm. greift, in Wirklichkeit zu 70 Prozent, wenn gelesen, mhm. informiert ist über dein Produkt. Ja, ja. Über Produktbewertungsseiten oder keine Ahnung, über irgendwelche Quellen halt im Internet oder Freunde, was auch immer. Und dann mhm. ist er erst bereit, mit dir zu sprechen. Das ist heißt, in Wirklichkeit kannst du einfach kaum was anderes machen, als dem Kunden den Kauf auszureden. Ja. Mhm. Das heißt, da kommt so ein informierter Kunde, der gibt dir auch gerne seine Daten natürlich. Das ist natürlich ja. super dann für die, für die, für die Lead-Qualität. Genau. Brauchst halt dementsprechend viele Besucher auf deiner Seite. Und das, was du da erzählst, okay. das ist genau das. Der kommt einmal auf deiner Seite, kommt zweimal auf die Seite und beim dritten Mal schaut er, was du eigentlich noch so, so anbietest aus genau. einem guten Tool. Das entspricht ganz ja. genau dieser Philosophie. Ich finde es super. Ja, total. Um, ja. Also Was eins noch super gut ist, übrigens im Sales-Prozess zum Thema Anfragen, mhm. ist unter den Kontaktformularen, zu erklären, was passiert, wenn du ja. das dann absendest. Ja. Nicht technisch, ja. wann melde ich mich, wer meldet sich, ähm, wann kriegst du ein Angebot, dauert ja. das vier Wochen, meldet ja. sich überhaupt wer, weil es gibt viele Unternehmen, oder auch in, also B2C, jetzt spüre ich es immer privat, ich wollte mein Motorrad ausleihen, ja. sage Probefahrt, Kontaktformular, drückt drauf, meldet sich keiner. Ja. Ja. Ja, mir war es jetzt nicht so wichtiges Anruf. Oder Gartenzaun fürs Haus, ich schreibe vier ja. Handwerker an. Einer bietet WhatsApp an, mhm. keiner antwortet. Das mhm. also ist ja auch okay, aber ja. man ist ja auch mit sowas konfrontiert, ja. mit ich kriege nie ein Angebot oder es ja. dauert sieben Wochen oder ja. ja. Super also, Sebastian, das, was ich heute noch tue, ist meine ganzen Webformulare auf der Seite da genau <lacht> Danke. Das ist wieder Vielleicht eine Stunde Arbeit. Ja? Ja. Wir haben ungefähr 20 verschiedene Webformulare auf der Seite ja. eingebaut. Also ich werde gleich haben. Du hast nämlich vollkommen recht. Ich muss wissen, was passiert als nächsten Schritt. Das ist für mich abhanden, verbindlich. Ich spüre genau. ja auch. Wie, wie zum Beispiel, wie unangenehm du mir im Sales bist. Mhm. Weil wenn ich alles transparent habe, habe ich einfach ein besseres Gefühl, ja. fühle ich mich willkommen oder nicht. Weil ja. wenn ich den Sebastian und Bernd nicht kenne und ja. mich aber der Service von Bernd interessiert, kenne ich dich nicht. Ja. Ruf ich dich an und bist du unangenehm oder solche Dinge? Oder freust du, dass ich mich anrufe? Und ja. so, solche Dinge sind ja. das, ja. Ja. die wir psychologisch mitspielen. Ja? Ja. Du hast vollkommen recht. Das sind diese Kleinigkeiten. Freust, freust du dich auf eine blöde Frage, mhm. wo ich nicht sicher bin, ob ich work, und dann... Kundenraster kommen, also Passe und so. Ja, ja. ja, unbedingt. Ich schicke dir das Signal, du kannst ja. dich bei mir wohlfühlen. Ruf bei mir an, stellen wir mal jede Frage. Also ja, andere ja. können wir noch immer klären. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. ich mir ursprünglich geplant das Gespräch so fünf bis zehn Minuten dauert. Ich glaube, wir sind, weil so spannend ist, schon wieder deutlich drüber. Trotzdem, <lacht> also, etwas interessiert mich dann noch brennend in dem Zusammenhang, nämlich wie ist deine Einschätzung zu Social Media, insbesondere Xing LinkedIn im B2B-Bereich? Ähm, Macht Stand, ich stelle die Frage jetzt bewusst provokativ, macht es heute noch Sinn, über LinkedIn Kunden zu akquirieren? Also Xing ist, finde ich, gefühlt sehr tot. Da gibt es noch ein paar Kampagnen, die funktionieren aber eher schwierig. LinkedIn habe ich ein Spam-Problem und deswegen mhm. glaube ich, hat LinkedIn gerade als Plattform ein Problem. Mhm. Ich kriege pro Tag sieben Anfragen, so wie wir alle, Der will mich da ja kennenlernen, in Wahrheit will er meine E-Mail-Adresse, tausend Logiken, ähm, gezieltes äh, Kampagnen schalten, weiß ich nicht, äh, ja. das bin ich, fehlt mir die Erfahrung, also ja. ich kenne nur wenige Kunden, die den Kanal aktiv, gut und schlau nutzen, ja. keinen, ehrlich ja. gesagt, also ist für mich immer so ein Raster, wenn es irgendwie jeder nicht so richtig oder nur so halb illegal und halb Ding macht, mhm. das kenne ich schon. Also mhm. die Systeme kenne ich leider schon. Ja. Mhm. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem Kollegen aus Berlin, der hat eine Software entwickelt, die halt solche automatisierten Kampagnen sozusagen ja. auf LinkedIn macht. Und der hat gesagt, der ja. Trick an der Sache ist auf der einen Seite den Automatismus, auf der anderen Seite aber immer das Private dazu. Ja, mhm. Der hat das auch verbunden mit Pipedrive. das heißt, der startet ja. eine Kampagne auf LinkedIn, wo er zum ersten Mal ähm, den Ansprechpartner, den Potenziellen, kontaktiert und einmal um Erlaubnis bittet, dass er überhaupt Nachrichten schicken kann. Mhm. Dann schickt er ihm eine Nachricht, schaut, was passiert und je nachdem, ob der sich zurückmeldet oder nicht, kann er jetzt an eine andere ja, ja, ja. Aktion triggern. Und da sagt er auch, ist der Trick ja. zwischendurch einmal die persönlichen Nachrichten ja. dazu zu schreiben. 100%. Also ein bisschen Handarbeit schon auch. Weil du sagst, ja. Spam, ich habe es bei mir jetzt ausgeschaltet, mir kann man keine LinkedIn-Anfragen mehr stellen, weil bei mir ja. auch fünf bis zehn Anfragen pro Tag gewesen sind. Nee, Der Kollege, nicht. mit dem ich da gesprochen habe, hat auch gesagt, das wird jetzt von LinkedIn jetzt auch schon als echtes Problem wahrgenommen und die ja. verhindern das jetzt mehr und mehr, dass man da so Spam-Anfragen stellt, mit 100 Kontaktanfragen Kontakt -Anfragen pro Woche oder sowas. Das ich habe die Bots gut. ausprobiert auch. Ja. Ja? Und, ja. Und, und, also ich, kenn, ich beschäftige mich gerne mit solchen Methoden, wie das dann gemacht wird. Ja. Oder dieses typische manuell durchklicken, mhm. dann habe ich nämlich die E-Mail-Adresse und da schmeiße ich meine E-Mail-Automatisierung rein. Ja. Weil ich habe eigentlich die Zustimmung, ihn zu kontaktieren. Das ist ein Graubereich, nämlich ja. rechtlich. Ja. So, es wird trotzdem als unangenehm empfunden. Es hilft einfach nichts. Und die Frage ist: Möchtest du als Teil, als Brand ja. so wahrgenommen werden? Ja. Bei mir ist ganz klar nein. Also ja. bitte ja. nicht. Also, ich bin ja jetzt kein Keiler. Ja. Also wer passt, passt, aber so ja. nicht. Ja. Ja. nicht um jeden Preis, ja. Ja. aber gibt sicher coole Methodiken und wieder ausprobieren, wie gut was ja. für einen und mit dem Kollegen würde ich sofort ausprobieren, um zu schauen, ja. was ist, was kommt da raus. Ja. Ja. Ja. Ich höre insgesamt jetzt heraus, dass dir nach oben hin den Trichter möglichst weit öffnen durch die klassischen durch die klassischen Werbemöglichkeiten wie jetzt also speziell jetzt online natürlich Google und, und, und SEO ja, Trichter aufmachen und dann über die Webseite halt möglichst viele Kanäle anzubieten und den Kunden halt möglichst niedrige Einstiegsschwelle zu bieten, dass man halt dann irgendwie an seine Kontaktdaten äh, kommt und dann auch nur kontaktieren, wenn ein Kunde auch wirklich will. Ja, absolut. Ja? Und dann aber konsistent zu bleiben, also Pipedrive hatte den riesigen Vorteil, dass dieses Tool ja im Ursprung war ja dass die Erinnerung der Sales, mhm. ähm, dass du immer weißt, was ist der nächste Task, du brauchst nichts merken, das ist so wertvoll in dem Tool ähm, und damit kannst du einfach Glaubwürdigkeit oder wie soll ich sagen, da kannst du dran bleiben, wenn er sagt, melden sie sich in drei Wochen, um drei, am Dienstag um 23.58 Uhr und da setzt du den Timer so. Mhm. Ähm, dann um 23.58 Uhr, also ja. eine schlechte Uhrzeit, aber ja. Ähm, ja. das ist ähm, was sagt das wieder aus von dir als Firma wenn ja. du so, so zuverlässig bist? Wahnsinn! Und das sind ganz kleine Heroes, dass du ja. mit einem Tool ähm, dann umsetzen kannst. Ja. Das sind die Verbindlichkeiten, wenn sich an sowas verbindlich erinnern kann, dann kann sich dann auch an die wichtigen Sachen verbindlich erinnern. Ja, das ist das Vertrauen, das man dann gewinnt. Ja. Absolut. Gut, Sebastian, vielen Dank. Ich schaffe es sicher, irgendwie mit meinem, mit meinem Videoschnittprogramm nachher deine Kontaktdaten <lacht> irgendwo einzublenden. Und sonst, falls das, ich, das nicht in kommt, ich habe, ich habe sie eh und leite gerne weiter, alle, die es ja. interessiert. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen, pd-experts.com. Da sind meine Telefonnummer, ein Webformular, eine E-Mail-Adresse und sonst Chatbots, ja, wir haben ja alles. <lacht> Gut, Dankeschön. schönen Nachmittag. Liebe Grüße danke. nach Wien. Danke schön.